Hey Leute, willkommen bei Let's Play Hearthstone. Das ist mein zweiter Versuch, diese Aufnahmen zu machen. Im Letz beim letzten Versuch ist ein schlimmes, ein kleines Missgeschick passiert. Eine traurige Story. Ich werde es euch kurz einblenden. Und zwar genau jetzt. Ich mache so, dann mache ich so und so. Alter, was deckt das denn so? Was? Nee. Nein, ich wollte nicht aufgeben. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, und dank dieses scheiß Vorfalls muss ich es von vorne aufnehmen. Ich wollte nicht aufgeben. Ich wollte eigentlich nur tun, als, ich, als dass ich aufgeben und dann wegklicken, aber ich bin ein Idiot. Ich bin ein Idiot. Oh, guck mal, wir kriegen die gleich zwei Mal hätte ich auch einen noch wegpacken können. Mein Gott, oh cool, haben wir einen Zweier drop. Ein Zweierdrop. Drop. drop. Das ist mein Zudeck, den ich ein wenig verändert habe in der letzten Zeit. Und das ist ein Bastard. Ein Bastard. So, ich mach's mal so und. Kalb halt ihn ins Face an. Da ich eventuell gleich mein 2-1 da rein trade und dann Mortal Coil benutze. Ach, er tradet selbst. Oh, trade nicht. Ach, Der gönnt mir die Karte nicht, Alter. Was, ein asozialer Pisser. Asozial mit 7 A's, Alter. Ja, habe ich aber nichts besseres bekommen, aber trotzdem kann ich so machen, Alter. Na, guck mal. Vielleicht treffe ich sogar sein Totem, dann kann ich den noch kaputt ballern. Kaputt ballern. Nö, ich treffe natürlich seine Fresse. War oh, ja, klar, ich treffe nie das, was ich treffen will, Alter. Nie. Ich habe nie Glück. Ich habe immer Pech immer, immer und da haut hier den fetten Motherfucker raus. Ja gut, danke, dass du dein Spell verbarst. So, jetzt gib mir mal hier Soulfire. Oh, ah, ja, danke schön. Korrekt, Cousin. Aber zuerst spiele ich den hier. Ich will nämlich nicht, dass der wegfliegt. Ich hoffe, da eins einzig weg. Yes. The prediction: Ich habe heute echt ein Talent darin vorher zu sagen, was passiert. In der nächsten Runde werde ich was ziehen mal überlegen, was könnte ich entziehen. Ich werde mein frostfang irgendwie sowas ziehen. Dieser 5:5, der pro Einheit auf. Oh mein Gott, you motherfucker! Och, oh mein Gott, ich wollte erst sagen, warum habe ich es nicht getan? Okay, das ist ein wenig. Das ist ein wenig nicht so toll. Ich werde das mal so machen. So kann ich erstmal das hier kaputt machen. Und sicher gehen, dass er mit seinen Motherfucker, mein Motherfucker angreift. Dann wird ein 77 7, -7 nutzlos, buddy. Get on me, Nigga. Und hier Alter, und Du kleiner Pisser. So, ich spiele ihn. Ne, ich spiele zuerst den Knife Juggler. Dann spiele ich ihn. Kannst du vielleicht mal einen von diesen kleinen Pissern treffen? Danke, danke für nichts. Mach ich mal so. Den haue ich auch einen rein. den kaputt, ja doch das mache ich. So kann er nur mein 13 mit seinem 74 angreifen und diese runde boxe ich den dann um. Ich boxe dich um. Oh shit. Zwei Damage, zwei damit zwei Damage, zwei Damage. Ich war das zwei Damage? No. Alter, jetzt bin ich gefickt. Na geht. Erstmal ziehen wir eine Karte, spielen wir ihn. Ich kann mich das schnell wieder recovern von der Scheiße, Alter. Kein Problem für einen Motherfucker wie ich. Hm, nämlich ich? nehme den einfach mal, weil er Stealth hat. Ich denke nicht, dass ich ein Spell machen werde. Obwohl ich hätte mal den mit Spell nehmen sollen. nicht gleich ich noch auf einen Angriff noch höher ballern können. und dieser scheiß agro schamane Alter. Oh, da kriegt den Taunt. Oh, da spielt noch ein Taunt, Alter. Er macht auf Taunt Motherfucker 3000. Gib mir eine gute Karte. Oh, perfekt. Damit kann ich seinen Taunt Thorn modifizieren. Und hier noch mein Feld vollballern. Was willst du tun, Armen? So also kann ich die nächste Runde dann die Value von meinen. Wie heißt der Typ? Gormog benutzen. Gormog, der Imperator. Oder Imperator. Keine Ahnung, was die damit sagen wollen. Auf jeden Fall God, der fette Motherfucker, der viel Damage macht. Mach mal jetzt deinen Zug, Alter. Ich bin hyperaktiv. Eigentlich bin ich voll müde. Ich will nach der Aufnahme schnell Rendern hochladen für morgen und dann schlafen gehen, Alter. Ich will pennen. Du raubst mir mein Schlaf, du Pisser. Oh, ein 1-1, du Lucky Motherfucker. Was spielst du noch, Hä? Was spielst du noch? Zeig mir, was du drauf hast, Alter. Ich wette, er hat diesen... Ja, genau das wollte ich gerade sagen. Genau das. Genau das wollte ich sagen. Aber das juckt mich nicht, wisst ihr. Ich hätte mir erst die Karte ziehen sollen, egal. Jodo, Alter. Kann ich noch eine Karte ziehen? Holy shit. Und ich habe keinen Platz auf dem Feld. Fick mein Leben. Fick mein Leben. Hätte ich erst gezogen und so weiter, dann wüsste ich jetzt, dass ich... Nein, es würde keinen Unterschied machen, aber trotzdem. Egal, ich habe ein fetten Feld am Start. Der kann nichts tun, Alter. Egal, was er spielt, ich komme daran vorbei. Ich glaube, ich habe sogar Lieferung eventuell. Oh no! Why would you do this? Fuck my life. Yo, fick den auch noch kurz. Egal, alles gut, alles gut. I am fine, I am fine, no problem, no problem at all, so, so, Alter, was willst du tun, Digga, was willst du tun, du kannst nichts tun, ich habe nächste Runde, wie viel Damage, das sind 5, 9 Damage, das heißt, ich brauche noch, wenn ich jetzt noch irgendwie was mit 4 Damage ziehe oder so, Oh nee, Alter. Oh nee, Alter. War ja klar, Alter. Immer ist er Lucky. Der kleine Pisser. Er kriegt doch den richtigen Tod im Alter. doch Fick mich doch nicht so hart. Kannst du mich nicht soft ficken, Alter. Ha, das war gay. Das war ein wenig gay, aber es juckt hier keinen, Alter. So, er wird jetzt wahrscheinlich mein 2-2 töten. Und mir einen Damage ins Face geben. Oh, da kommt der fette Trock, Alter. Ich denke mal, dass er ihn nicht verstärken kann. Oh nee. Ey. Das finde ich nicht korrekt, Bruder. Das finde ich asozial. Ja, war ja klar, dass er den wieder bekommt. Das war doch klar, Alter. Da habe ich gar nichts anderes erwartet. Oh, Bronx. Aber der bringt mir gerade nichts. Der hat viel Leben, das heißt. Warum wir einfach mal alles hier rauf, Alter. Das war zwar ein wenig unnötig jetzt, aber so haben wir auf jeden Fall ein fettes Feld, das er klären muss. Wir haben noch mal viel extra Damage auf der Hand, das dürfen wir nicht vergessen. Oh, und er hat diesmal keinen traum bekommen, das gefällt mir. Das gefällt mir, arme oder Eventuell C oh nee, Alter. Wie viel Damage hat er. Was? Der hatte 5 plus 4 sind 9. Plus... Ja gut, nee, das war nicht genug Damage, aber... Das habe ich trotzdem ein klein wenig abgefuckt hier jetzt. Oh, warum gibt es mir nur so eine Kacke? Und ich ziehe mal erstmal eine Karte. Ja, das ist nice. Ach, mh, ah, ja, okay. Ist nicht gerade mein wunsch Schiele, Alter. Ich schiele. Ich schiele, Digga. Aber geht noch ganz klar. Er hat kein Taunt. Oh Mann, der hat einen Taunt. Du, du mal Pisser. Der Typ mich abfuckt, Alter. Der will mich ficken. Der will mich richtig ficken von acht Seiten. So was habe ich denn hier? Oh, ich habe einen Ton. Das gefällt mir. Ich baller jetzt einfach mal den hier. Da rein. Mache so. komme ich schon mal die beiden noch ausfällt. Obwohl ich den behalten sollte, falls er ein AOE oder sowas hat. Aber er hat uns, er hat uns zweimal ein AOE gemacht. Ich denke nicht, dass er noch einen hat. Wenn er jetzt noch einen hat, dann. Oh, äh, was? Der Barstadt, Alter. Wie viel Glück kann ein Mensch haben? Und mir gehen dann die Karten aus, Alter. So, jetzt muss ich mathematisieren. Der hat acht Leben. Ich kann den auf fünf boosten. Das sind fünf, sechs. 7, 8, ja, okay. So machen wir das. 5, 6, 7 und 8. Den ballern wir hier rein. Damit das stärker mit den hier rein. Den da rein. Oh mein Gott, Alter. Das, die Runde wird richtig knapp. Wir gehen die Karten aus. Ich habe noch eine Karte im Deck Alter. Ich glaube, das ist ein C-Giant. Oh, wenn das jetzt ein c giant ist, dann klatsche ich die noch mal ein klein wenig kaputt. Es müssten Sie, das ist komplett nutzlos. So, wie viel Leben hat er übrig? Okay, das müsste ich eigentlich gewinnen. Wenn jetzt nichts, was könnte ihn das, die Wunde retten? Nix. Er hat nichts. Yep. er hat verloren. Ich hab gewonnen. Well played. Well, motherfucking played. Das war's dann die heutige Folge von Hearthstone. Hier nochmal den traurigen Moment und dann geht's zur Endcard. Ciao. Ich mache so, dann mache ich so und so. Alter, was deckt das denn so? Was? Nee. Nein, ich wollte nicht aufgeben. Oh mein Gott.